Hallo, den Duschscheibenabzieher kennst du schon? Davon habe ich viele Videos bei mir im Kanal Künstlerstreich. Aber kennst du auch schon das Werkzeug? Das äh, wollte ich dir heute einfach mal vorstellen, denn das habe ich noch nicht in meinem Kanal. Dachte ich mir, hm, das probieren wir doch mal aus. Oder ich zeige dir einfach mal, wie ich damit umgehe. Und ich finde es besonders schön, ähm, mit dem Werkzeug zu arbeiten weil ganz viel wieder von alleine entsteht. Und das ist so schön, wenn, gerade für Anfänger, wenn man vor der weißen Leinwand steht und denkt, okay, was male ich denn jetzt heute? Was kann ich auf die Leinwand bringen? Ich bin so inspiriert und weiß nicht, was ich machen soll. Dann macht das Werkzeug das für dich. Denn es entsteht darüber ganz viel von alleine und du kannst die Malerei als solches genießen und zuschauen, wie die Effekte entstehen. Also langsam arbeiten, mach dir schöne Musik an, genieß die Malerei einfach als solches und dabei wünsche ich dir viel viel spaß also schön dass ihr alle da seid ich freue mich total und habe noch einen ganz tollen sonntag ja heute will ich mal ein fachwerkzeug benutzen das hat eine metallkante und vorne die rostet so ein bisschen kann man besser sauber machen schau mal die ist nämlich so breit und es passt über die ganze leinwand und deshalb brauchst du nach rechts und nach links Richtig Platz. Ich habe mir ein paar Farben angemischt und trage das jetzt erstmal auf, weil die Farbe muss erstmal auf die Leinwand, damit ich die danach verziehen kann. Die ist ein bisschen stumpf, deshalb sprühe ich hier ein bisschen Wasser drüber. Dann kann ich die gleich besser verteilen. Das sieht auch schön aus, guck mal. dem dunklen blau gebe ich hier einfach unterschiedliche türkistöne ja, die die farbe muss einfach irgendwie drauf sollte auch ein bisschen dicker sein ein bisschen pink dazu so jetzt schauen wir mal was das so kann ja und ziehen die farbe mal einfach ineinander ein bisschen ruppiger als der Fensterwischer, aber es macht nichts. Ich kann jetzt hier über die ganze breite arbeiten und kann jetzt auch die Kante nehmen und da so tolle Muster reinziehen und gerade wenn du Anfänger bist, reichen auch so ein paar Farben und dann kannst du das Bild schon wieder so lassen. Also ja, drehe das Bild mal und guck mal was, wie mich das so inspiriert. so langsam erhalte ich ein bild von dem was ich hier mache ähm, ja ich lasse mich einfach selber treiben hier gibt einfach die farben übereinander die passen alle zueinander also, es entstehen neue grüntöne blautöne das orange gefällt mir nicht ganz so gut das werde ich bestimmt wieder ein bisschen wegnehmen Das sieht ähm, aus wie Wasser, finde ich. Deswegen passt da weiß nochmal ganz gut zu. Ich habe so eine spontane Idee gerade. Mal gucken, ob ich das hier umsetzen kann. So eine ganz so eine gute Vorstellung habe ich gerade noch nicht, aber es ergibt sich bestimmt gleich. Ich habe mir überlegt, ich werde hier so Seerosen hinmalen äh, und da vielleicht mal eine. Also mal gucken, da so Seerosen passen, glaube ich, ganz gut dazu. Spaß gemacht, sich einfach mal wieder auf die Malerei eingelassen und das kannst du auch tun. Einfach machen, einfach gucken, was passiert und vielleicht inspiriert dich das auch. Mich hat es zu so diesen Seerosen inspiriert und ja, ich habe die Malerei wirklich genossen, ohne vorher einen Plan zu haben. Ich wünsche dir einen ganz tollen Sonntag. Danke für deinen Kommentar. Danke, danke, danke. Ich freue mich sehr darüber. Ich lese sie alle auch wenn ich nicht immer alle beantworte. Ich lese sie auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Danke für dein Abo und danke für dein Like. Auf jeden Fall, das ist immer wichtig. Und ganz viel Spaß dir beim Malen. Wie immer noch mal der Bezug zu dem Buch, einfach um dich da auch nicht allein mitzulassen, sondern dich einfach damit zu unterstützen. Ich finde einfach auf Seite 82 finde ich, das passt heute ganz gut, denn ich bin auch planlos angefangen, habe einfach die Farben mir genommen, angemischt und drauf losgemalt. Und ja, das wünsche ich dir einfach mal loslassen und in die Ferne schweifen.